Das ist der richtige Zeitpunkt, eine gewisse Aktie zu kaufen. Oder? Genau, und das ist nie der richtige Zeitpunkt. Mhm. Oder es ist, man kann den richtigen Zeitpunkt nicht. nicht du kannst du höchstens in der Vergangenheit ja. definieren. Genau, denn du weißt, es, dann weißt, dass genau. es der richtige Zeitpunkt Du kannst sehr viel Zeit investieren und versuchen, gescheiter zu sein als der Markt. Oder merken, da macht der Markt einen grossen Fehler. Mhm. Und du kannst dann gegen das spekulieren. Aber das, das machen weder deine Banken machen das für dich, die, die können das auch nicht, weil die, die wollen ja nur gegen sich selber. Oder? Und du selber hast keine Zeit für das. Die einzige, die das können, sind ein paar Individuen, die offenbar gut wurden. sind. Dem. Mhm. Und auch das wissen wir nicht sicher, wer das ist. Wir wissen es wirklich erst nachher. Mhm. Jetzt ist die grosse Frage, ja, wenn der Preis so festgelegt ist, oder? Wenn, der Preis so, wenn so viele Profis sich Gedanken machen über den Preis, warum schwankt er dann so stark? Und das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Aktieninvestieren. Der Aktienkurs schwankt nicht deshalb so falsch, weil man sich in der Vergangenheit geirrt hat. Das könnte ja ein Grund sein, dass man machen alles falsch, machen, oder? Mhm. Sondern er schwankt deshalb so falsch, weil neue Informationen dazugekommen sind, mhm. wo die Zukunft anders aussieht. Ein ganz wichtiger Punkt. Weil der Aktienpreis, den du heute zahlst, der hat eigentlich nichts mit der Vergangenheit zu tun, sondern nur was kann mit dem Ding machen in der Zukunft. Die Vergangenheit interessiert also, nie. Preis ist genau. eine Voraussage oder versucht zu voraussagen, was es wert wird. Und jetzt haben wir ein grosses Problem. Eine Voraussage ist wirklich schwierig. <lacht> Nicht nur für dich, für alle. Und da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die heißen Super Forecasters. Mhm. Also Superforecasting ist eine Methode, die entwickelt ist, wo man so vom Durchschnitt so Ganz leicht über den Durchschnitt kommen <lacht> In Zukunft vorhersagen. Wenn man ganz verschiedene, mehrere Regeln beachtet, also mit gute Informationsmethoden Methoden, oder? man kann ein bisschen besser werden, aber 80 von der Zukunft kann man nicht vorhersagen. Mhm. Auch dann nicht. Auch Superforecaster können es nicht. Man hat sogar herausgefunden, dass Profis schlechter sind in, ihrem, in ihrem eigenen Gebiet schlechter sind, in Zukunft vorhersagen, als im Gebiet, das sie nicht kennen. <lacht> okay. ja. also das ist ganz anders als bei dir als Arzt, oder? Wo du Kannst du sagen, wenn ich den Muskel so oder den Knochen so oder so bearbeite, dann habe ich das und das Resultat in 80% von den Fällen. Du kannst einen gewissen Erfolg sicherstellen. Also du bist viel besser als der Zufall, wenn du jemanden behandelst. Ganz eindeutig. Mhm. Weil du auch nicht ein soziales System musst behandeln musst. Gut, Menschen sind auch sozial, aber sie sind noch kein System. Also auch ein Klin ja, <lacht> das ist ein Komponente, aber wir kommen darauf. drauf. Mhm. merkt, sind nur noch soziale Systeme. Ja. Weißt, die sind nur noch Hypothesen, Erwartungen, Gefühl und permanent miteinander in Kommunikation. Mhm. Und weil natürlich die permanent Menschen die permanent miteinander kommunizieren, permanent neue Informationen kommen, ändert sich die permanent Zukunftsaussichten. Ja. Und darum schwanken die Aktienpreise so viel. Mhm. Das ist auch das ist ein Fakt. Wenn wir will die sagen, wir dürfen Aktien nur einmal pro Woche handeln, wird sie weniger schwanken. Wenn wir sagen, man sie nur einmal im Jahr handeln, wird sie auch weniger schwanken. Aber du darfst jede Sekunde handeln. Und dadurch jede neue Information kommt irgendwie Aktienpreis in mhm. Aktienpreis ja, ja. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, um dich zu beruhigen, oder? Du kannst wirklich nicht sagen, ob die Aktie, die du kaufst in den ersten zwei Monaten abends ruhen geht. Das ist gleich wahrscheinlich. Aber du kannst sagen, dass du an das Unternehmen langfristig glaubst und du kannst dann davon ausgehen, dass es über. 10, 20 Jahre lang ihre bessere Rendite gibt als alle anderen Anlageklassen. Das, das kann man davon erwarten, aus verschiedenen Gründen.